Ich bin am 28. September laut, weil Menschen wie ich, die mit einer Behinderung leben und einen hohen Assistenzbedarf haben, in keinem einzigen Bundesland in Österreich genügend persönliche Assistenz zur Verfügung gestellt bekommen, um tatsächlich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das drängt Menschen mit Behinderungen zurück in die Abhängigkeit von Partnerinnen und Familie. Ich bin deshalb laut am 28. September und fordere eine bedarfsgerechte, bundesweit einheitliche persönliche Assistenz. Diese soll Menschen mit Behinderungen absichern und gleichzeitig faire Arbeitsverhältnisse für persönliche Assistentinnen schaffen. Sei auch du gemeinsam mit mir am 28. September laut.